Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Qualitätsmanagement. Wie lauten die Schritte zum Aufbau eines Qualitätsmanagements? Schritte zum Aufbau eines Qualitätsmanagements sind schriftliche Formulierung der unternehmensspezifischen Qualitätspolitik durch den Inhaber, Terminplanung sowie Planung der Vorgehensweise bei der Einführung. Benennung eines Verantwortlichen für Ausarbeitung, Aufbau und Überwachung des Systems, Analyse bereits vorhandener Qualitätssicherheitsmaßnahmen, sowie die ständige Überwachung, Anpassung und Verbesserung des Systems. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Qualitätsmanagement. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.